Sehr geehrter Herr Professor Robertson, lieber Herr Professor Kilcher, liebe Frau Biedenig, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserer heutigen vierten thomas mann Lecture, die zusammen vom Thomas-Mann-Archiv an der ETH-Bibliothek in Zürich und dem Lehrstuhl für Literaturwissenschaft Professor Kilcher an der ETH Zürich veranstaltet wird. Als wir heute die heutige Thomas-Mann-Lecture vor einem Jahr geplant haben, war Corona noch ein lateinisches Wort für Krone, ein Terminus, der entweder positiv besetzt war, als Topos für Glanz und Gloria und sicher auch für Macht. Heute steht Corona mehr noch als uns lieb sein kann für Macht, aber nicht für Macht eines Einzelnen, für die Macht des Kaisers, einer Königin, eines Staates, einer Nation, oder einer Familie, sondern für die Macht einer ganz spezifischen Virusgattung, die es fast noch schneller geschafft hat, als frühere Corona-Träger Menschen um Leib und Leben zu bringen, in ihr Zuhause einzusperren, sie vom öffentlichen Leben auszuschließen, ja sogar das öffentliche Leben einzustellen und ganze Branchen, etwa die Luftfahrt, die Gastronomie, aber eben auch den Kulturbetrieb, nahezu zu eliminieren. Frau Bedenig, unsere Leiterin des Thomas-Mann-Archivs an der ETH-Bibliothek, hat mir so freundlich und so positiv, wie sie ist, in der Vorbereitung auf diese Veranstaltung geschrieben. Ich möge doch die heutige Thomas-Mann-Lecture ankündigen in einem neuen, modernen und zeitgemäßen Online-Format. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau Bedenick, erlauben Sie mir, dass ich heute unsere Thomas-Mann-Lecture gerne ankündige als online Format als virtuelle, rein digitale Veranstaltung. Aber erlauben Sie mir auch, dass ich die Durchführung in diesem Format gleichzeitig zutiefst bedauere. Bedauern, dass wir nicht zusammensitzen können in der schönen Semper Aula der ETH, dass wir den Vortragenden nicht wirklich sehen, spüren und fühlen können, dass wir nicht hören können und merken können, was er uns noch sagt, außer mit seinen Worten. Dass wir nicht wahrnehmen können, was diese spezielle Aura eines Locus Spiritualis ausmacht und dass doch das Starren auf den Bildschirm ein billiger Ersatz ist für die echte Begegnung. Meine Damen und Herren, ich bin weder ein Corona- noch Pandemieleugner, noch ein Dauernörgler, der die aktuelle Situation und den Umgang damit als Katastrophe brandmarkt und alle digitalen Hilfsmittel als billiges Zerrbild des Wirklichen abwerten möchte. Aber ich hege gewisse Vorbehalte gegen all die allzu sonnigen Gemüter, die in jeder Katastrophe eine Chance sehen und die immer nur die positiven Erfahrungen aus der Corona-Welt in die Welt danach retten wollen. Wir sollten uns, meine Damen und Herren, unsere Aufrichtigkeit bewahren und auch schwierige Zeiten schwierige Zeiten nennen dürfen und digitale Hilfsmittel auch nur als digitale Hilfsmittel bezeichnen. Und deshalb in schweren Zeiten nicht zu so tun, als seien es ganz normale Zeiten. Die Welt ist nun einmal aus den Fugen geraten und wir sollten das Recht haben, dies auch so zu sagen und zu empfinden. Meine Damen und Herren, Thema und Referent unserer heutigen Thomas-Mann-Lecture könnten aktueller nicht sein. Wir sind verbunden mit der Oxford University, wo uns Professor Richie Robertson live zugeschaltet ist. Ich begrüße ihn an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich. In seinem Vortrag Aufklärung und Gegenaufklärung auf dem Zauberwerk wird er uns zwei Positionen vorstellen, die im großen Zeitroman von 1924 in zwei Romanfiguren verkörpert sind. Im Humanisten Settembrini und im Jesuiten Nafta treffen Aufklärung und Gegenaufklärung in aller Heftigkeit aufeinander, die im Roman sogar zu einem tödlichen Duell führen. Das Problem der Unvereinbarkeit von Positionen ist heute 100 Jahre nach dem Zauberwerk aktueller denn je. Denn auch im Jahr 2020 stehen sich scheinbar unvereinbare Positionen gegenüber, nicht nur im Kampf der Ideologien, sondern auch im Kampf von Wahrheit und Fake News. Wir wissen, meine Damen und Herren, zu dieser Stunde noch nicht, ob auch das Duell der amerikanischen Präsidentschaftskandidaten tödlich enden wird, wenn auch nicht für die Protagonisten selbst. Immerhin, meine Damen und Herren, haben wir das Datum der heutigen Lecture günstig gewählt. Und damit meine ich nicht die amerikanischen Wahlen. Denn morgen erscheint ein tausendseitenstarkes Werk von Richie Robertson über die Aufklärung. Es trägt den verheißungsvollen Titel The Enlightenment: The Pursuit of Happiness. Und es wird als Masterclass in Big Picture History für eine äh, Grundgründungsthesen der modernen angekündigt. Schon mal an dieser Stelle, Herr Professor Richardson äh Robertson, äh, herzlichen Glückwunsch zu diesem Werk. Wir haben es vorhin kurz gesehen. Sie haben es uns zeigen können. Wir freuen uns auf die Erscheinung morgen Ihres Werkes. Als Direktor der ETH-Bibliothek, meine Damen und Herren, freut es mich besonders, dieses Werk und seinen Autor hier ankündigen zu können. Waren wissenschaftliche Bibliotheken und sind wissenschaftliche Bibliotheken als Kultur- und Gedächtniseinrichtungen doch gerade in Zeiten großer Wirrnis der Garant für Stabilität für Kontinuität und für die Sicherheit der Überlieferung. Ein aktuellerer Referenz zum Thema der Aufklärung ist also kaum denkbar. Und ich heiße Professor Robertson, aber auch Sie, meine Damen und Herren, deshalb mit echter Spannung zur vierten Thomas Mann Lecture ganz herzlich willkommen und freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich übergebe nun das Wort für die Einführung an den Kuratoriumspräsidenten des Thomas Mann Archivs, Professor Kilcher. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, äh, Herr Ball und vor allem natürlich vielen Dank, Richard Robertson. Nicht, dass Sie ganz zu uns gekommen sind, aber dass Sie aus Oxford zu uns zugeschaltet sind und diese Einladung angenommen haben, die vierte Thomas Lang Lecture äh, zu bestreiten. Ähm, Raphael Ball hat schon Darauf hingewiesen, natürlich äh, kann ich das nur unterstreichen, dass Sie ein Thema gewählt haben, das tatsächlich aktueller kaum sein könnte. Und Ich will jetzt nicht noch mal wiederholen, wo wir uns in diesem Streit ungefähr bewegen, aber es ist tatsächlich so, dass wir darüber kaum mehr heute nachdenken sollten, wo auf der einen Seite die Kräfte der Aufklärung gefordert sind, auf der anderen Seite die der Gegenaufklärung. Ähm, sich, man muss sagen, in einem gewissen Aufwind befinden, der beängstigend ist. Ähm, man muss gar nicht unbedingt die Entscheidung so klar treffen und die Gegenüberstellung als eindeutig ähm, verbuchen, denn tatsächlich ist die Aufklärung selber ja auch ambivalent. Sie ist auf der einen Seite notwendige Kritik, etwa an Politik und Religion. Sie stiftet Freiheit, Freiheit und Autonomie des Denkens zugleich aber auch schränkt ihre Kritik ein, reduziert sie, grenzt sie allenfalls aus. Und wir wissen als Literaturhistoriker, dass schon die Romantik sich gegen dieses ungenügend an der Aufklärung gesträubt hat und sich daran gestoßen hat, das Eingrenzen zu einem fast bürokratischen Denken. Äh, das ist sicher nicht dasjenige, was heute an der Aufklärung stört, ähm, aber die Herausforderung, aber auch die Ambivalenz zwischen Aufklärung und Gegenaufklärung, tatsächlich, sie könnte aktueller kaum sein. Die Irritationen, die auf beiden Seiten stehen, ähm, die müssen immer wieder neu ausgeleuchtet werden. Ähm, und ich denke, dass der Anlass, eben an, anlässlich äh, von Thomas Manns-Zauberberg, sich diese Frage nochmal zu stellen, ähm, willkommener kaum sein könnte. Äh, ich will aber jetzt hier nicht in dieses Thema einsteigen, obwohl es sehr verlockend ist, sondern Ihnen lieber, Richie Robertson, sehr verehrte Damen und Herren, noch etwas genauer vorstellen. Ähm, er ist seit 2010 Taylor Professor für deutsche Sprache und Literatur an der Oxford University, zugleich aber auch Fellow am Queen's College in London. Er hat eine Vielzahl von Gastprofessuren, er war wiederholt Stipendiat ähm, der Humboldt Stiftung, hatte eine Gastprofessur an der Queen's University in Kanada. Er war Friedrich Schlegel, graduierten äh, ähm, Kolleg, äh, also Fellow am ähm, Graduiertenkolleg an der FU in Berlin. Und er ist seit 2000, 2004 Fellow an der British Academy, wo er Leiter der Abteilung für moderne Sprachen und Literaturen ist. Ähm, zudem ist hervorzuheben, neben den vielen Leistungen von Richie Robertson, äh, dass er ähm, das Oxford Kafka Research Center leitet, eine Einrichtung, die mich natürlich speziell interessiert und die auch darauf hinweist, dass einer der großen Namen in der Forschung von Richie Robertson ähm, Franz Kafka ist. Tatsächlich forscht Richie Robertson sehr breit zur deutschen Literatur seit der Aufklärung. Namen wie Heine, Schiller, Hoffmannsthal tauchen auf, aber eben auch immer wieder und schon sehr früh Franz Kafka, dem er 1985 eines seiner ersten Bücher gewidmet hat, Kafka, Judaism, Politics and Literature, das bereits 1989 im Metzer Verlag übersetzt wurde. Und ich kann nur sagen, für mich damals ähm, eine initiale Begegnung war mit Kafka. Gerade weil es diesen Kontext zum Judentum geöffnet hat. Deutsch-Jüdische Literatur ist auch einer seiner äh, Forschungsschwerpunkte. Dazu gibt es auch eine eigene Monographie. Ähm, eben hervorheben will ich aber die Forschung zur Aufklärung. Denn das ist nicht erst jetzt ein großes Thema von Richie Robertson. Ähm, auch wenn jetzt gerade wie angekündigt Morgen ähm, öffentlich das Buch über The Enlightenment, The Pursuit of Happiness in Penguin Books erscheint in London und zugleich in Harper Collins in New York. Ähm, es ist schon lange ein Thema, ähm, die Aufklärung. Es gibt zum Beispiel im Jahr 2010 schon eine Publikation mit dem Titel History and the Enlightenment, äh, 2015 The Enlightenment, A Very Short Introduction und 2017 The Enlightenment and Religion in German and Austrian Literature. Nur einige ausgewählte Titel, um deutlich zu machen, dass das Nachdenken über die Aufklärung, die Funktion, die Rolle der Aufklärung zwischen Literatur und einem größeren historisch-politischen Umfeld schon lange das Thema ist ähm, von Richie Robertson. Und umso mehr können wir auf das große Werk einerseits gespannt sein, aber natürlich auch jetzt auf die Vorlesung zu Thomas Mann. Ähm, am Schluss will ich noch darauf hinweisen, dass Richie Robertson neben Kafka und eben anderen Autoren auch schon intensiv zu Thomas Mann gearbeitet hat. Und da zählt an erster Stelle natürlich der wichtige Cambridge Companion zu Thomas Mann, der in der Cambridge University Press 2002 erschienen ist. Und mit Sicherheit ein Meilenstein in der Kafka-Forschung ist, in der internationalen, in dem sich grundlegende Beiträge über Manns grundlegende Texte finden von äh, sehr renommierten Forschern. Äh, Robertson hat dort äh, das Kapitel über Tod in Venedig geschrieben und Kollegen aus unserem Bereich haben dort auch mitgewirkt, wie Yachiel Sage, der dort über Lott in Weimar geschrieben hat. Es gibt ähm, neben diesem wichtigen Werk ähm, das kanonisch geworden ist, auch in der Mann, eine, natürlich speziell in der Mann-Forschung, auch eine Reihe von Aufsätzen, die will ich nur kurz streifen, von Richie Robertson zu Thomas Mann, etwa zu Fiorenza, zum Dr. Faustus, aber auch zum Kontext Nietzsche, Freud äh, und Thomas Mann. Ähm, ja, da bleibt mir äh, zu sagen, wir freuen uns sehr, Richie Robertson, auf diesen Vortrag über... Ähm, Thomas Mann, ähm, Aufklärung und Gegenaufklärung auf dem Zauberberg. The floor is yours. Ja, meine Damen und Herren, ich danke sehr für die freundliche Einführung und bedauere mich der gegenwärtigen Umstände wegen nicht in Person an Sie wenden zu können. Ich hatte mich sehr auf einen erneuten Zürichbesuch gefreut. Mein letzter Aufenthalt in Ihrer Stadt liegt an die 20 Jahre zurück als ich im Thomas-Mann-Archiv Material zu einem Vortrag über dessen Fiorenza-Stück zusammenstellte und ich bin den Archivangestellten noch heute für ihre Hilfe dankbar. Soeben war die Rede aus meinem Buch über die Aufklärung, dessen Veröffentlichung für morgen vorgesehen ist und bevor ich mich der Frage zuwenden kann, was Thomas Mann unter der Aufklärung verstand, muss ich mir ein paar Bemerkungen dazu erlauben, was ich darunter verstehe. Wenn man über die Aufklärung im 18. Jahrhundert schreibt, ziemt einem eine doppelte Optik. Einerseits ist es heute, wie schon gesagt, wichtiger denn je für die Vernunft und Wissenschaft, um Goethe zu zitieren, als des Menschen allerhöchste Kraft einzutreten. Mit Vernunft wappnen wir uns, gegen die Fake News und Verschwörungstheorien, die in den sozialen Medien umlau umlaufen. Mit der Wissenschaft bekämpfen wir zurzeit eine Pandemie. Auf der anderen Seite aber läuft man als Historiker die Gefahr des Präsentismus. Das heißt, man riskiert die Aufklärung zu sehr mit den Anliegen der eigenen Gegenwart in Bezug zu bringen. Die physikalischen und intellektuellen Welten des 18. Jahrhunderts unterschieden sich grundlegend von den unseren. Zum Beispiel schätzen selbst die verwegsten Kalkulationen das Alter der Erde damals auf nicht mehr als höchstens 100.000 Jahre. Um zu skizzieren, was ich unter der Aufklärung verstehe, möchte, möchte ich mich nicht etwa zu einer Imitation kann versteigen, mit meiner eigenen Version seiner Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, wie er es im Titel seines berühmten Aufsatzes in der berlinischen Monatsschrift von Dezember 1784 formuliert. Ich, bin, ich, ich begnüge mich lieber auf vier knappe Stichworte. Erstens, Vernunft. Hier ist allerdings Vorsicht geboten. Für das 18. Jahrhundert bezeichnet Vernunft nur selten das rationale Denkvermögen, das im vorigen Jahrhundert im Zentrum des Rationalismus eines Descartes und Spinoza gestanden hatte. In Kants Aufsatz wird der Begriff Vernunft synonym mit dem des Verstandes verwendet. Sein berühmter Satz lautet, Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen». Für die Aufklärung kamen diese Worte weitgehend einer Aufforderung zum Verständigsein gleich und schlossen in Redewendungen wie die gesunde Vernunft und der gemeine Menschenverstand ein. Zweitens, Empirie. Der Aufklärung Geburtshilfe leistete die naturwissenschaftliche Revolution des 17. Des 17. Jahrhunderts, die wir mit Galileo, Kepler und vor allem Newton in Verbindung bringen. Statt blindlings die Autorität von Aristoteles zu akzeptieren, richteten die Denker der Aufklärung ihr Augenmerk auf die Welt um sie herum. In Sachen Religion nahmen sie sich die ehemals heiligen Schriften vor, hinterfragten, wie die Bibel wirklich entstanden war und fochten die Autorität religiöser Institutionen an. Drittens Menschenrechte. Die Aufklärung entwickelte die Tradition des Naturrechts weiter mit dem Bestreben, menschliche Beziehungen auf einer Basis von Gesetzlichkeit begründet zu sehen, statt auf willkürlicher Machtausübung. Zwar verhieß das nicht Demokratie, zumindest nicht annähernd im heutigen Sinne, denn die Aufklärer glaubten, Reformen würden von oben eingeführt werden nicht von unten, dass aufgeklärte Absolutisten wie Friedrich der Große ihre Durchführung gewähren würden. Aber sie verurteilten nachdrücklich den Sklavenhandel und die kommerzielle Ausbeutung der von europäischen Besetzern eroberten Überseeterritorien. Man sieht hierzu das großartige, viel zu selten gelesene Werk, die Histoire des design von renal und Diderot. Viertens. Ein viertes Stichwort mag sich etwas ominös anhören. Polizei. Im 80. Jahrhundert wurden mit dem, mit dem Begriff der Polizei, wie mit demjenigen der Police im Französischen oder Englischen, nicht nur die Behörden bezeichnet, die mit der Festnahme von Kriminellen beauftragt waren, sondern die er umfasste sämtliche Bemühungen um die Wahrung der öffentlichen Ordnung, die Errichtung und Instandhaltung einer Infrastruktur des, von, von Straßen, Brücken und Kanälen, die Aufforderung zu gemäßigtem Verhalten und zur Unterdrückung von Gewalt und die Gewährleistung eines bequemen, hygienischen und gesundheitserhaltenden öffentlichen Lebens. Die Begrüß war mehr und, oder weniger dem der Zivilisation gleichzusetzen, der den Werken Thomas Manns so große Bedeutung zugemessen wird. Ganz in diesem Sinne ist die entscheidende Frage, die wir uns nun zuwenden wollen, nicht wie ich oder andere moderne Historiker über die Aufklärung denken, sondern was Thomas Mann darunter verstand. Als sich Deutschland im 19. Jahrhundert der Einigung näherte und der Nationalismus Aufschwung nahm, verbreitete sich die Ansicht, die Aufklärung sei ein Fremdkörper in der deutschen Kultur und in der deutschen Geistesgeschichte eine Episode von wenig Belang. In dieser Perspektive galt die Aufklärung als eine französische Angelegenheit, hyperrational, blutlos und mechanistisch, irreligiös, oberflächlich und materialistisch. Goethes wohlbekannte Antwort auf Helvetius, in der er die leblose mechanistische Weltanschauung, die diese in De la Natur vertrat, zurückwies, wurde faktisch als eine Absage auf die gesamte Aufklärung aufgefasst. Im Gegensatz dazu galt die deutsche Kultur als tiefgründig und von vitalen, emotionalen Kräften animiert. Die Literaturgeschichte erhob den Sturm und Drang zu einem der Aufklärung gleichwertigen Status, als deren authentischer deutscher Gegenpart. Die deutsche Affinität mit dem Leben wurde als deutsche Bewegung bekannt. Eine zeittypische Formulierung hierzu stellte der Philosoph Hermann Nohl im Jahr 1911. Zitat: Die neue Epoche gegenüber dem Zeitalter der Aufklärung beginnt überall da, wo der Reflexion des Verstandes als für alle Gewissheit begründeten Macht, der Abstraktion und Demonstration des Rationalismus einerseits, der psychologischen und naturwissenschaftlichen Analyse andererseits, das Leben als ein von Grund aus individuelles, irrationales und als Totalität, die nur der Totalität des Lebens zugänglich ist, entgegengehalten wird. Zitat Ende. Im Deutschland des frühen 20. Jahrhunderts war das Leben ein mit Vorliebe angeführter Begriff. Er kam daher mit der Autorität von Nietzsche und der intellektuellen Tradition der Lebensphilosophie, wie sie unter anderem von Wilhelm Diltay vertreten wurde. Diltay teilte Nietzsches Unglauben an eine metaphysische Welt. Sein Ansatzpunkt, das Leben, war nicht weltfremd und abstrakt, sondern unmittelbar und konkret und manifestierte sich am klarsten in Momenten intensivster Erfahrung im Erlebnis. Vor diesem Hintergrund fühlte Thomas Mann seine ganz private Anfechtung gegen die Aufklärung aus, wie er sie in der Form seines Bruders Heinrich verkörpert sah, der, wie wohl bekannt ist, in den Betrachtungen eines Unpolitischen anonym der Figur des Zivilisationsliteraten Modell gestanden hat. Der Zivilisationsliterat in manns gehässiger Polemik ist ein abtrünniger Deutscher, getrieben von Selbstekel und entfremdung der nächste verwandte im zauberberg Settembrini, als repräsentant der aufklärung ist als, als authentischer Angehöriger der romanischen zivilisation dagegen weitgehend fremd von der verlogenheit die man die man zivilisation kennzeichnet tatsächlich ließe sich selbstekel, als Folge von Abtrünnigkeit eher NAFTA zuordnen, der aus rein opportunistischen Gründen das orthodoxe Judentum verworfen hat und der katholischen Kirche beigetreten ist. Sessimbrini ist natürlich ein, eine Kompositfigur. Er bezieht sich wiederholt auf die Aufklärung, zum Beispiel, als vom Konflikt zwischen Europa und Asien die Rede ist und er voraussagt, dass die siegreiche Macht die der Aufklärung der vernunftgemäßen Vervollkommnung sein wird. Er fragt Hans Castorp: haben Sie von dem Erdbeben zu Lissabon gehört? Worauf Castorp, der annimmt, die Rede sei von einem Tagesgeschehen, mit Besorgnis antwortet, nein, ein Erdbeben? Ich sehe hier keine Zeitungen. Er beruft sich auf Voltaires Reaktion auf das Erdbeben, um die Feindschaft des Geistes gegen die Natur aufzuzeigen, was allerdings eine ziemlich eigenwillige Interpretation von Voltaire darstellt. Man wusste zwar durch Hermann heckners Geschichte der französischen Literatur Bescheid über Voltaires Kommentar zum Erdbeben von Lissabon, wie grausam die Natur ist, aber zu sagen, dass Voltaire im Namen des Geistes und der Vernunft gegen diesen skandalösen Unfug der Natur protestierte, trifft nicht zu, wenn wir bedenken, dass Voltaire's berühmtes Gedicht über die Zerstörung von Lissabon tatsächlich den Glauben an die göttliche Vorsehung angreift. Eine weitere Assoziation Setebrinis mit der französischen Aufklärung finden wir in der Kapitelüberschrift Enzyklopädie mit ihrer Anspielung auf die Enzyklopädie und Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts und des Métiers, herausgegeben von Diderot, mit Beiträgen von einer ganzen Anzahl der Pariser Aufklärer, einschließlich Voltaire und Rousseau. Bei der Enzyklopädie des Zauberbergs handelt es sich allerdings um ein geplantes Werk mit dem Titel Soziologie der Leiden, dessen 20 Bände dem Zweck dienen sollen, jegliche Form menschlichen Leidens zu dokumentieren und zu analysieren in einem ersten Schritt zu dessen Bekämpfung und endlicher Eliminierung. Für diese Idee berief sich man nicht etwa auf eine Quelle aus der Zeit der Aufklärung, sondern auf einen kleinen Band von F.C. müller lür mit dem Titel Soziologie der Leiden. 1914, der ursprünglich als Teil eines mehrbändigen Projekts konzipiert war, die die sämtlichen Leiden und Übel umfasst und in wissenschaftlicher Weise behandelt. Die Vorstellung von der Eliminierung allen Leidens soll absurd erscheinen. Nietzsche spottet über moderne demokratische Denker, die für Mitleid plädieren und sagt, das Leiden selbst wird von ihnen als etwas genommen, das man abschaffen muss. Aber an dieser Stelle möchte man vielleicht innehalten und sich fragen, ob dieses Ziel wirklich so absurd ist. Die, die moderne Medizinwissenschaft hat eine enorme Linderung des von physischen Schmerzen verursachten Leidens erreicht. Und heute besteht auch die Möglichkeit von wirtschaftlicher Ungleichheit herrührendes Leiden. Nebst diesen anderen Quellen vertritt Settembrini des Weiteren den umstürzerischen Geist der französischen Revolution und von Emanzipationsbefürworten des 19. Jahrhunderts wie Giuseppe Mazzini, dessen politische Schriften man mit Material belieferten. Settembrini tritt für die Volksrevolution ein. Sein Großvater war ein Carbonaro und setzte sich im Geheimen für die Befreiung Italiens von fremder Unterjochung ein. Wir erfahren, dass, Zitat, Großvater Settembrini die Barrikaden den Volksthron genannt und erklärt habe, es gelte, die Pike des Bürgers am Altar der Menschheit zu weihen. Zitat aus. Überdies hat die Organisation, der Settembrini angehört und die, die Enzyklopädie finanziert, kurz zuvor eine Hauptversammlung in Barcelona abgehalten, einer Stadt, die sich laut Settembrini besonderer Beziehungen zur politischen Fortschrittsidee rühmen kann. Er erläutert nicht weiter, aber es ist anzunehmen, dass zeitgenössische Leser des Zauberbergs um die Bedeutung Barcelonas in der Geschichte des Sozialismus und Anarchismus Bescheid wussten. 1870 fand dort der erste spanische Arbeiterkongress statt. Im Juli 1909 begann ein Generalstreik, der zur Errichtung von Barrikaden und zu Straßenkämpfen und der Zerstörung von 80 Kirchen und Klöstern führte. Im Anschluss an diese tragische Woche wurden 1700 Leute verhaftet, zwölf davon zu lebenslanger Haft verurteilt und fünf hingerichtet. Es ist kaum überraschend, dass die Barrikadenrhetorik Hans Castorp in seinem angeborenen Konservatismus verletzt. Aber die Figur Celebrinis kennzeichnet noch weitere aufrührerische Elemente. Er ist Freimaurer. Nun hat die Forschung über die Aufklärung zwar wohl die Bedeutung der Freimaurerlogen etwas überschätzt. Sie scheinen weniger der intellektuellen Einflussnahme gedient zu haben, als vielmehr dem Zweck der Unterhaltung, des Denierens in Gesellschaft und der sozialen Beziehungspflege. Aber vom späten 18. Vom späten 18. Jahrhundert an wurden die Freimaurer allhand subversiver Tätigkeiten bezichtigt und bisweilen sogar für die französische Revolution verantwortlich gemacht. Diese Verdächtigungen bestanden bis ins 20. Jahrhundert fort und wurden auch von Thomas Mann selbst geteilt. In Betrachtungen eines Unpolitischen schrieb er, die Geschichtsforschung wird lehren, welche Rolle das internationale Illuminatentum, die Freimaurer Weltloge, unter Ausschluss der ahnungslosen Deutschen natürlich, bei der geistigen Vorbereitung und wirklichen Entfesselung des Weltkrieges, des Krieges der Zivilisation gegen Deutschland, gespielt hat. Was mich betrifft, so hatte ich, bevor irgendwelches Material vorlag, meine genauen und unumstößlichen Überzeugungen in dieser Hinsicht. Nebenbei, dass man zugibt, ohne irgendwelches Beweismaterial zu diesen Überzeugungen gelangt zu sein, verrät die Mentalität des, des Verschwörungstheoretikers. Er fährt fort. Nicht geahnt hatten wir, dass unter der Decke des friedsamen internationalen Verkehrs in Gottes Welt der Hass der unauswöchentliche Tothass der politischen Demokratie, <lacht> des freimaurerisch-republikanischen rhetor bourgeois von 1789 gegen uns, gegen unsere Staatseinrichtung, unseren seelischen Militarismus, den Geist der Ordnung, Autorität und Pflicht am verfluchten Werk war. Zitat Ende. Sie Satz von der Heiligen Allianz der bürgerlichen Demokratie, ist eine Formulierung aus Freimaurerkreisen. Man bei der Freimaurerei in Friedrich Wichtels Werk Weltfreimaurerei, Weltrevolution, Weltrepublik begegnet, dass die Freimaurer zusammen mit den Juden für den Ersten Weltkrieg verantwortlich machte. Der Ausdruck Weltrepublik wurde nicht nur von Wichtel, sondern auch von Mazzini verwendet, der schrieb, eine Weltrepublik ist notwendig und eine Weltrepublik wird sein. Wenig liegt mir daran, Thomas Mann als Historiker zu kritisieren, aber es lohnt sich zu vermerken, dass die Errichtung einer einzigen Weltrepublik nie ein Ziel der Aufklärung war. Kant macht im Aufsatz zum ewigen Frieden Ausdrücklich klar, dass eine Universalmonarchie oder Weltstaat nicht erstrebenswert ist, da er zum seelenlosen Despotismus entarten würde. Vielmehr schwebte ihm für die Zukunft ein lockerer Völkerbund von unabhängigen Staaten vor. Eine weitere Komponente von Settembrinis Weltanschauung ist bei Nietzsche entlehnt. Zwar würde man in Nietzsche vielleicht eher einen Zeugen für die Gegenaufklärung vermuten, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die erste Ausgabe von Menschliches, Allzu Menschliches, Voltaire gewidmet war. Fast zu Beginn des Textes sagt Nietzsche, wenn wir einmal Schubelhauer verinnerlicht hätten, Zitat, dürfen wir die Fahne der Aufklärung, die Fahne mit den drei Namen Petrarca, Erasmus, Voltaire, von Neuem weitertragen. So ein ganzes Werk hindurch, selbst in, in den sehr späten Texten, befürwortet Nietzsche die Wissenschaft, die Redlichkeit und das intellektuelle Gewissen. Es mag schwer, vielleicht unmöglich sein, diese Werte mit anderen Behauptungen, die Nietzsche aufstellt, in Einklang zu bringen, vor allem solchen über die angebliche Un Unzugänglichkeit der Wahrheit aber sie sind immerhin ausdrücklich präsent in seinen Schriften. Entsprechend zitiert Settembrini Voltaire und singt ein Loblied auf Petrarca, den er den Vater der Neuzeit nennt. Andererseits liegt es außer Zweifel, dass viele von Settembrinis aufklärerischen Werten Nietzsche ein Dorn im Auge gewesen wären. Insbesondere derjenige der Zivilisation. Das Ideal eines gesicherten Lebens ist das der letzten Menschen in Zarathustra. Wir haben das Glück erfunden, sagen die letzten Menschen und Blinzeln. Nietzsche lehnt das allgemeine grüne Weideglück der Herde mit Sicherheit, Ungefährlichkeit, Behagen, Erleichterung des Lebens für jedermann entschieden ab. Hierauf aber gründet Sessimbrinis Zivilisation. Sessimbrinis Ideale leiden aber ebenfalls an einem inneren Widerspruch. Er lobt die Brüderschaft der Menschheit, die internationale Völkerverbrüderung, verteidigt aber gleichzeitig den Nationalismus des 19. Jahrhunderts als revolutionäre Kraft. Sein Großvater war bestrebt, Norditalien von österreichischer Herrschaft zu befreien. Selbst heute wünscht sich Settebrini Satisfaktion von Österreich. Zitat, Österreich gelte es, aufs Haupt zu schlagen und zu zertreten, einmal um Rache zu nehmen für Vergangenes und dann, und dann um die Herrschaft des Rechtes und Glückes auf Erden in die Wege zu leiten. Als er nach Kriegsausbruch Abschied von Hans kastor nimmt, steht er im Begriff, nach Italien zurückzukehren, um die Kriegstrommel zu rühren. Seine letzten Worte im Roman sind, mir aber verzeih, wenn ich den Rest meiner Kräfte daran setze, um auch mein Land zum Kampfe hinzureißen, auf jener Seite, wohin der Geist und heiliger Eigennutz es weise. Die Wendung heiliger Eigennutz weist auf die Lehre des Sacro-Egoismo hin, wie sie der italienische Premierminister Antonio Salandra im Oktober... 1914 verkündete. Hinzu kommt, dass es für Mann ein leichtes ist, Settebrini ins Lächerliche zu ziehen, indem er sich auf des Lesers nachträgliche Einsicht beruft. So behauptet Settebrini zum Beispiel, einige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, die Friedensbestrebungen und Abrüstungsbemühungen würden immer stärker. Er sagt, die europäische Gesamtatmosphäre sei von Friedensgedanken, von Abrüstungsplänen erfüllt. Er lobt die Technik als Sieg der menschlichen Zivilisation über das Chaos und bezieht sich hierfür auf das unglücklich gewählte Beispiel der Luxusdampfer, wobei der Lasermanns kaum umhin kann, an die Titanic erinnert zu werden, die im April 1912 auf einen Eisberg traf und unterging. Eine Katastrophe, die einen Zeitgenossen Manns, Karl Kraus, dazu inspirierte, gegen das technoromantische Abenteuer zu polemisieren, in das die moderne Zivilisation vernarrt war. Bevor ich Settembrini verlasse und mich seinem Antagonisten NAFTA zuwende, möchte ich betonen, dass Settembrini kein bloßes Sprachrohr für eine Ansammlung von Auffassungen ist. Der Zauberberg ist ein Ideenroman, gewiss, aber in erster Linie ist er ein Roman, in dem Ideen in lebendigen, plastischen Erzählfiguren verkörpert sind. Settebrinis Erscheinung, seine karierte Hose, seine Gästen, sein wacher, durchdringender Blick und seine Beredsamkeit, gepaart mit der Liebe zu gewissen Ausdrücken, machen aus ihm einen Charakter, der es verdiente, in einem Roman von Dickens zu erscheinen. Mehr als das, er beweist durch seine Taten, dass er der Bezeichnung eines Homo Humanus würdig ist. Man spielt diskret auf Settebrinis Homosexualität an, trotz seiner gelandeten Anwandlungen, wenn ihm junge Frauen begegnen und auf seine emotionale Anhänglichkeit zu Hans Kastorp. Doch drängt Settebrini Kastorp dazu, dem Zauberberg zu entfliehen, bevor dieser ihn mit seiner Atmosphäre der Lethargie in den Bann ziehen kann. Man konzipierte den Zauberberg ursprünglich als Novelle und Gegenstück zu seinem Tod in Venedig. Aschenbach, wir, er, wir erinnern uns, ist froh, als eine Verwechslung mit seinem Gepäck, seine Pläne, Venedig zu verlassen, durchkreuzt und, was weit bedenklicher ist, er entschließt sich bewusst dazu, Tadjus Familie zu verschweigen, dass Venedig von der Cholera befallen ist. Er würde lieber sterben und Tadjo mit sich sterben sehen, als den Geliebten aus dem Blick verlieren. Im Gegensatz zu Aschenbach ist Sessebrini Willens den Kontakt zu Hans Castor zu dessen Wohl aufzugeben und erteilt ihm in der Folge die Warnung, die aschenbach Tadjo vorenthält. Gegen Ende des Romans in der absurden Duellpassage mit Nafta, vermeidet Sittembrini ein Blutvergießen, indem er, indem er in die Luft feuert. Entsprechend schrieb man in einem Tagebucheintrag, dass Sittembrinis Reden, wenn gleich nicht ernst zu nehmen, doch das sittlich einzig Positive und dem Todeslaster entgegenstehende des Romans seien. Lafter ist als Figur fast ebenso lebendig gezeichnet wie Setembrini. Er mag einige, einige seiner Eigenschaften Georg Lukács verdanken, dem man 1922 in Wien begegnete und der möglicherweise im Namen von Lafters Vermieter Lukácsak verewigt ist. In Debatten erringte die Oberhand durch rhetorische Kunststückchen, indem er zum Beispiel einem Gegner mit einem gezielt ausgerufenen falsch den Wind aus den Segeln nimmt oder ein abschließendes Argument mit einem unwiderlegbaren denn einführt. Jedoch scheint die Übereinstimmung zwischen Nafta und Lukács rein oberflächlicher Natur zu sein. Wenn gleich Lukács früher Sammlung die Seele und die Formen kannte und schätzte, ist, ist unwahrscheinlich, dass er mit Lukacs politischen Schriften vertraut war. Ein wichtiges Vorbild mag Eugen Levinet gewesen sein, einer der Führer der Münchner Räterepublik, die man 1919 durchlebte. Man erwähnt Levinet in seinem Tagebuch als ein Beispiel des Typus des russischen Juden und verurteilt den brutalen, die Wirklichkeit misshandelnden Idealismus der Levinet. Als Sprachrohr für bestimmte Ideen hat Nafta sowohl den mittelalterlichen Katholizismus als auch den modernen, den modernen Kommunismus zu vertreten. Er befürwortet gleichzeitig die absolute Macht der Kirche und die Diktatur des Proletariats. Er ist zugleich ultrarevolutionär und ultrakonservativ. Im Unterschied zu Settembrini kann man ihn kaum als einen wohlgesinnten Menschen beschreiben. In der rückblickenden Zusammenfassung seiner Biografie im Kapitel Operationes Spirituales erfahren wir, er habe beim Eintritt in die Jesuitenschule, die Stella Matutina in Feldkirch, Zitat, seine jüngeren Geschwister mit größter Gemütsruhe, mit der Unempfindlichkeit des Geistes einzukraten, der Armenpflege und einem Schicksal überlassen, wie es ihrer minderen Begabung gebührte. Wenn wir in NAFTA einen Repräsentanten der Gegenaufklärung sehen wollen, obliegt es uns, zunächst den Begriff selbst zu erläutern. Diese ist offensichtlich in Entsprechung zum Standardbegriff der Gegenreformation zu verstehen. Wir begegnen ihm im Nachbars Nietzsches, Zitat, es gibt kürzere und längere Bogen in der Kulturentwicklung. Der Höhe der Aufklärung entspricht die Höhe der Gegenaufklärung in Schopenhauer und Wagner. Im Sauberberg finden wir ihn nicht, wohl aber in einem Aufsatz von Mann aus dem Jahr 1930, Die Bäume im Garten, in dem zu lesen ist, die Bewegung von Geistfeindlichkeit und Gegenaufklärung, deren Zeugen wir sind. Dies muss eine zufällige Übereinstimmung sein, denn man hatte keinen Zugang zur Passage von Nietzsche, die diese nicht in den kompilationen aus dessen Nachlass erscheint, die seine Schwester als der Wille zur Macht veröffentlichte. Ich bin dem Begriff seither nur selten begegnet, ausgenommen in einer äußerst interessanten Aufsatzsammlung, die von Jochen Schmidt herausgegeben und 1989 unter dem Titel Aufklärung und Gegenaufklärung in der europäischen Literatur, Philosophie und Politik von der Antike bis zur Gegenwart veröffentlicht wurde. Die Beitragenden beschreiben ein sich wiederholendes Muster, das bis ins antike Griechenland zurückzuverfolgen ist und demzufolge auch die freie geistige Untersuchung, stets eine Wiederbehauptung der konservativen Orthodoxie folgt. Im englischsprachigen Raum war es der Geisteswissenschaftler Isaiah Berlin, der Anfang der 70er Jahre den Begriff der Counter-Enlightenment in Umlauf brachte. Berlin entwickelte den Begriff in Studien zu Vico, Hamann und Herder, die alle in seiner Darstellung an Einzigartigen Spezifika interessiert waren, im Unterschied zum übertrieben abstrakten und verallgemeinenden Geist der Aufklärung. Berlins Vorstellung von der Aufklärung und deren Gegenstück lassen sich auf die anti-aufklärische Haltung des wilhelminischen Deutschland zurückverfolgen, die ich eingangs dieses Vortrags erwähnte, konzentriert in der Vorstellung von einer deutschen Bewegung und insbesondere auf Rudolf Ungers Studie Hamann und die Aufklärung sowie auf Friedrich Meinekes Historismus. Berlin verfasste ein Vorwort zur englischen Übersetzung des Letzteren, in dem er schrieb, Meinecke ist zutiefst bestrebt, nicht dem Irrtum zu verfallen, den er im verhassten Naturgesetz geißelt, der mechanistischen, alles Nivellierenden, enzyklopädistischen Tradition des 18. Jahrhunderts. Naftos Ideen, wie auch die von Settebrini, lassen sich auf vielfache Quellen zurückverfolgen. Für einen Großteil seiner Informationen über die mittelalterliche Kirche berief sich Mann auf Heinrich von Eichens Geschichte und System der mittelalterlichen Weltanschauung. Mann notiert in seinem Tagebuch, dass der tyrannische Einfluss der Kirche mit Verleumdungen und Apotheosen sich auch in einem zukünftigen kommunistischen Staat wiederholen wird. Hier sehen wir also, wie Extreme aufeinander treffen können. Für eine Reaktion auf die Aufklärung hätte man allerdings nicht weiter forschen brauchen, als bis zu einem relativ vertrauten Text die Christenheit oder Europa von Nefadis der mit den Worten einsetzt, es waren schöne, glänzende Zeiten, wo Europa ein christliches Land war, wo eine Christenheit diesen menschlich, diesen menschlich gestalteten Weltteil bewohnte, ein großes gemeinschaftliches Interesse verband die längsten Provinzen dieses weiten geistlichen Reichs. Ohne große weltliche Besitztümer lenkte und vereinigte ein Oberhaupt, die großen politischen Kräfte. Eine zahlreiche Zunft, zu der jedermann den Zutritt hatte, stand unmittelbar unter denselben und vollführte seine Winke und strebte mit Eifer, seine wohltätige Macht zu befestigen. Novalis liefert ein einprägsames Beispiel einer feindlichen Auffassung von der Aufklärung als mechanistisch und übermäßig abstrakt. Er wirft ihr vor, Religionshass zu propagieren aber überdies noch die Menschheit zum reinen Naturgeschöpf degradiert und die unendliche schöpferische Musik des Weltaals zum einförmigen Klappern einer ungeheuren Mühle reduziert zu haben. Man pflicht einen Teil von Novalis Aufsatz in die Reden Naftes ein. Naft beschreibt beifällig, wie die Kirche sich, sich ähm, ähm, verpflichtet fühlte, die vermeintlichen Forschungsbefunde von Wissenschaftlern wie Galileo zu unterdrücken, da Galileos Prämisse philosophisch absurd war. Die Erde konnte unmöglich die Sonne umkreisen, was auch immer das Beweismaterial nahelegen mochte. Er geht eigentlich mit der Kirche in ihrer Verurteilung der modernen Naturwissenschaft allen voran der neuen Astronomie die aus dem Zentrum des Alls, dem erlauchten Schauplatz von Gott und Teufel und den Besitz des beiderseits heißbegehrten Geschipps kämpften, einen kleinen, gleichgültigen Wandelstern machte und der großartigen, kosmischen Stellung des Menschen vor der Hand ein Ende bereitete. Hier paraphrasiert Nafta eine Passage aus Die Christenheit oder Europa, die Thomas Mann in einem Buch von Georg Brandes zitiert fand und selbst mit Bleistift anstrich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Novales Aufsatz im Jahr, im Jahr 1826 war sich eine kritische Masse von konservativen Meinungsvertretern einig, dass der naive Glaube der Aufklärung an die Allmacht der Vernunft zur Französischen Revolution geführt habe und dass es erstrebenswert sei, populäre Bewegungen zu unterdrücken und die Macht der deutschen Fürsten wiederherzustellen, wie auch die Herrschaft der Bourbonen in Frankreich restauriert worden war. In Frankreich prangerte Joseph de Maistre die Negativität der Aufklärung an und rief und rief zu einer stabilen hierarchischen Gesellschaft auf, die dem vermeintlich unfehlbaren Papst gehorsam sein und von der halbmystischen Figur des Henkers in Schach gehalten würde. Wiederum war man nicht unvertraut mit den Schriften von Demestre, die er vielleicht aus erster Hand, nachweislich aber aus zweiter Hand kannte. Er war ihm in einem weiteren Buch von Brandes begegnet, und hatte eine Passage angestrichen, in der de Mestre den Krieg befürwortete, als ein Mittel zur Läuterung der Menschheit von den Sünden, die die Zivilisation begleiten. Zu diesen Beispielen einer historischen Gegenaufklärung können wir Nietzsche hinzufügen, der, wie wohl bekannt ist, besonders in seinen späten Schriften dazu aufruft, den Herdenmenschen, der modernen Demokratie unter die Herrschaft einer aristokratischen Elite zu stellen. Im Namen der Heimatlosen sprechend, bekräftigt Nietzsche in die fröhliche Wissenschaft, wir halten es schlechterdings nicht für wünschenswert, dass das Reich der Gerechtigkeit und Eintracht auf Erden gegründet werde und fährt fort, wir denken über die Notwendigkeit neuer Ordnungen nach, auch einer neuen Sklaverei. Denn zu jeder Verstärkung und Erhöhung des, des Typus Mensch gehört auch eine neue Art Versklavung hinzu. So faszinierend es aber auch sein mag, die verschiedenen Quellen, die man in diese Diskussionen einfließen ließ, zu ihrem Ursprung zurückzuverfolgen. Die Frage, die sich hier in erster Linie stellt, betrifft den Zweck, in den er sie münden lässt. Während Zauberberg generell als ironische Korrektur zum Bildungsroman verstanden wird, also zu einem Romantypus, die in der in Zeit der, der deutschen Aufklärung konzipiert wurde, wenngleich er wenn gleich erst im späten 19. Jahrhundert unter diesem Begriff bekannt wurde, kann er auch als Modernisierung einer anderen Romangattung der Aufklärung aufgefasst werden, der des Anthropo anthropologischen Romans. Romane wie Wielands Geschichte des Agathon und Goethes Werther und Wilhelm Meisters Lehrjahre sind Übungen in pragmatischer Anthropologie, die untersuchen, wie verschiedene Aspekte der menschlichen Natur sich unter verschiedenen Umständen manifestieren. Der Zauberberg spielt nicht nur Aufklärung gegen Gegenaufklärung aus, sondern er stellt auch zwei verschiedene Auffassungen von der menschlichen Natur einander gegenüber, den Homo humanus des Setembrini und den Homo dei von Nafta. Nach seiner Erfahrung im Schnee, distanziert sich Castor von beiden und übernimmt den Begriff Homo dei, um eine Vorstellung von der Menschheit zwischen Leben und Tod in der Schwebe stehend zu formulieren. Zitat: Die Durchgängerei des Todes ist im Leben. Ihr werdet nicht leben ohne sie und in der Mitte ist das Homo Dei-Stand. Inmitten zwischen Durchgängerei und Vernunft. Den Menschen als Herren der Gegensätze definierend stellt sich Castor auf die Seite all jener Kräfte im menschlichen Leben die nicht auf die Antithesen seiner Mentoren reduzierbar sind und die kaum oder gar nicht in Worten zu fassen sind. Er fühlt sich zur Musik hingezogen, was Zettembrini als politischen Quietismus verurteilt, zur Tradition, die in seinem Großvater und dessen kragen verkörpert ist, zum Tod aus einem Zustand mit einer eigenen Würde was Settebrini bestreitet, und natürlich zur körperlichen Liebe. Wir erinnern uns, wie Settebrini vergebens versucht, ihn vor Klavier Schuscha zu warnen, mit dem Zitat, betrachte sie genau, Lilith ist das, worauf Castor antwortet, wer? Was es Settebrini erlaubt, das Zitat mit Adams erste Frau fortzuführen. Dies stellt ihn aber nicht auf nach Seite, ganz im Gegenteil. Tatsächlich ist Castorp Settebrini zum Schluss entwachsen, aber der Roman deutet an, dass er gleichzeitig den Kern von Settebrinis Aufklärungsbotschaft verinnerlicht hat, wie leicht an zwei verschiedenen Textpassagen festzustellen ist. Eine davon ist die Szene in der Settembrinie Kastrop in dessen Zimmer besucht und das Licht anzündet, Zitat, welches von dem weißen Decke der Möbel zurückgeworfen den Raum im Nu mit sittender Klarheit überfüllte. Der, Wort, der Wortlaut hier ist ausschlaggebend. Der Begriff Klarheit weist auf die Geistesklarheit zurück, die Settembrinis Ausdruck zu verlangen schien, als er uns eingangs vorgestellt wurde. Und das Über von Überfüllte deutet an, dass man auch zu viel Aufklärung haben kann, dass manche Dinge besser im Dunkeln gelassen werden. Mehr als 700 Seiten später ist es Hans kastorp der das Licht anmacht. Die Seance, die Dr. Krokowski mit Ellen Brandt als Medium durchführt, droht auszuufern, als er die Erscheinung des toten Joachim hervorbringt. Dr. Krukowski befiehlt Hans, die Erscheinung anzusprechen, Zitat, aber Hans Castorp war mit, war mit wenigen Schritten bei den Stufen der Eingangstür und schaltete mit knappem Handgriff das Weißlicht ein. Zusammenfassend und abschließend muss betont werden, dass der Roman nicht neutral zwischen Settembrini und Nafta schwebt. Aufklärung und Gegenaufklärung halten sich nicht die Waage. Aber der aufgeklärte Humanismus des Inbrini ist gleichfalls als überholt dargestellt. Lafter verachtet die Naturwissenschaft, aber Sittembrini ist ahnungslos über sie. Seine Kultur ist die des Wortes. Der Schauplatz in einem Sanatorium und das ausgiebige Studium der Biologie, dem sich Hans kastor widmet, Erinnern uns daran, dass die moderne Welt einen erweiterten Humanismus benötigt, einen Humanismus, der auch der Naturwissenschaft Platz einräumt. Darin besteht die zweifach, die zweifach bedeutsame Moral der Geschichte, nicht zuletzt auch für die zeitgenössische Gegenwart. Englisch-Muttersprachler, die Deutsch lernen, realisieren nicht immer, dass das Wort Wissenschaft sowohl die Geisteswissenschaften als auch die Naturwissenschaften umfasst. In diesem alles umfassenden Sinne fordert uns der Roman dazu auf, beide Aspekte gleichermaßen herzunehmen, sowohl die Vernunft als auch die Wissenschaft als des Menschen allerhöchste Kraft. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ähm, lieber Richie Robertson, äh, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen sehr erhellenden äh, Vortrag. Sie haben uns äh, nicht ein grelles Licht, das alles entschleiert, aber ein erhellendes Licht aufgestellt über die Verhältnisse, die Kräfteverhältnisse dieser beiden äh, Positionen, die sich in den Figuren ähm, ja, durchspielen. Und äh, ich glaube, dass das Spannende ist, dass Sie auf der einen Seite es hingekriegt haben, die Bezüge, die vielfältigen, auch natürlich philologisch intertextuell rekonstruierbaren Bezüge bei beiden Figuren ähm, aufzuschließen. Äh, das ist das Geschäft des Philologen, das darzustellen. Und auf der anderen Seite natürlich auch die inhaltliche Frage, die Spannung, die sich ähm, dabei auftut, ähm, äh, aufscheinen zu lassen, um in dieser Metaphorik zu bleiben. Ähm, und ich glaube am Schluss eben Ihre Lektüre, dass es nicht darum geht, äh, quasi eine, eine Gleichheit, dieses, ein, eine, eine Ausgewogenheit vielmehr des Kräfteverhältnisses äh, gelten zu lassen, äh, stellt natürlich die Frage oder wirft die Frage auf, ähm, ja, nach der, der Stoßrichtung der Tendenz, die sowohl der Roman als auch vielleicht der Kontext, in dem sich vielleicht der politische, in dem sich äh, Thomas Mann befindet in der Weimarer Zeit und dann darüber hinaus. Das äh, ruft natürlich nach einer Kontextualisierung äh, zu einer Zeit, in der ähm, alles ideologisiert wird ähm, und darüber hinaus könnte man natürlich auch fragen, nicht nur historisch kontextualisierend, sondern generalisierend für unsere ähm, ja, Begriffe von Aufklärung und Gegenaufklärung. Und wir haben ja am Anfang auch schon diesen aktualisierenden Bezug hergestellt. Man wäre versucht, dem natürlich jetzt nachzugehen und zu fragen, wo stehen wir eigentlich und wie wichtig ist ähm, dieses Verhältnis, wie kann es heute aussehen, dass wir Aufklärung brauchen, ich glaube, da sind wir uns schnell einig. Ähm, äh, dass das andere der Aufklärung äh, eine Rolle spielen wird, da sind wir uns wahrscheinlich auch einig in einer Zeit, wo wir über New Religion seit äh, spätestens seit 9-11 nachdenken und die Frage, mit welcher Gewalt kehrt die Religion zurück. Ähm, und ich glaube, die Frage ist absolut offen, die Thomas Mann gestellt hat und wie Sie sich, wie sie, sie beleuchtet haben. Sie ist natürlich ideologisch komplett überformt. Äh, in Ruhe da dran zu gehen und vor allem in so ziselierten Geschichten und Figuren, äh, das gelingt heute, glaube ich, fast keiner mehr, so wie das Thomas Mann gelungen ist. Und Sie haben uns das sehr schön gezeigt. Vielen, vielen Dank nochmals. Es wäre natürlich jetzt eigentlich eine Gelegenheit und eine ein Bedürfnis wahrscheinlich von vielen der Zuhörenden, jetzt mit Ihnen ins Gespräch über diese Frage zu kommen. Ähm aber das geht leider einfach aus medientechnischen Gründen nicht. Das bedauern wir sehr. Es hätte auch ein Gespräch sein können, das eher informell bei einem Apero funktioniert. Aber auch das ist uns leider versagt. Und wir hoffen darauf, dass es eine Gelegenheit gibt, indem Sie vielleicht in einem leicht anderen Rahmen nochmals nach Zürich kommen und wir das nachholen können. Also ich bedanke mich im Namen sicher aller Veranstalter bei Ihnen, lieber Richie Robertson, für diesen sehr, sehr schönen Vortrag, sehr erhellenden Vortrag. Ich will mich aber auch bedanken, nicht nur bei Ihnen, sondern bei denen, die das möglich gemacht haben, ähm, bei Raphael Ball natürlich nochmals, der gewissermaßen der Schirmherr als Direktor der eth bibliothek ähm, sowohl der Veranstaltung wie auch äh, natürlich des Thomas-Mann-Archivs ist, aber natürlich insbesondere Katrin Bedenig, die äh, mit mir zusammen diese Veranstaltung organisiert äh, und Katrin Keller, die äh, auch in der Organisation wesentlich beteiligt äh, war und ist und äh, weitere Mitarbeiter des Thomas-Mann-Archivs einerseits und der Bibliothek auch Philipp Zumbrunnen. Vielen, vielen Dank für diese äh, auch wichtige und äh, fruchtbare Arbeit hinter der Bühne und äh, Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, wünsche ich einen schönen Abend und äh, bleiben Sie gesund und ich hoffe, dass wir uns in einem Jahr ungefähr dann wieder äh, live sehen und nicht mehr auf diese Art und Weise. Lieber Herr Robertson, alles, alles Gute. Ich kann nicht sagen, kommen Sie gut nach Hause, sondern einen sehr schönen Abend.